Hallo ah, Leute, willkommen zurück zu einem Isaac-Video. Heute spielen wir Isaac und äh, ja, wir fangen an. Ich hab keinen Bock auf Anmoderation, wir spielen einfach. Das war die beste Anmoderation aller Zeit. Ich hab, ich hab immer die besten, danke. So, wir spielen hier schön ja, auf Deutsch, wer ja, so bin ich? Auch geil hier, oh, Herausforderungen. Oh, oh, oh, oh. Heiß, das tut mir weh. Was? Ich kenne das nur auf Englisch. Oh, das tut weh. <lacht> Ja, äh in repentance kann man jetzt eh drücken und dann Oh mein Gott. Also ich wurde verprügelt und jetzt müssen wir sie spielen. Äh ich bin Maggie. Ich habe tödlich Umarmungen. Sehr süß. <lacht> wir sind beide verprügelt. Ah, was ist beim letzten Mal passiert? Oh. Oh, Pock. Pock. Da ist das Buchtau, das das Ja, mach mach mach nimm nimm. Okay, okay. Wiederverwendbares verwendbares Böses, aber zu welchem Preis? Ich hab ein äh, leckeres Herz. Wo Lecker. <lacht> das schmeckt denn wohl äh. so ein leckeres Herz? Warte, ich renn' mal in die Gegner rein, ne? Was? <lacht> nie was. Ist was? Ich, ich habe Tainted Maggie nie angefasst bis jetzt. Oh, äh, ja, dann äh, wirst du jetzt sehen, was sie kann. Sie kann alles tot umarmen, aber besser halt nicht. Das macht Sinn und sie kann halt äh, nicht dauerhaft volles Herz ja. Ach ja und verliert die ganze Zeit Leben, deshalb blutet sie. Deshalb hat sie ständig ihre ah, ich meine ihre Erdbeertage. Das, also das das leider halt einiges. Naja. Oh! Und die Herzen, die da hinterlassen werden, wenn ich jemanden besiege, die einem auch nur für zwei Sekunden. Ah ja, okay. Du, du, du, du, du. Warum haben wir den blauen Stein oben nicht schon? Da waren blaue Steine? Ja, hier. Oh! Äh, Nimm du das, bei mir lohnt sich das nicht. Bei mir blutet ich das, das nur weg. Ernsthaft? Auf Silber ja. jetzt du weg? Ja, aber ich glaube die halten länger, aber trotzdem. Guck mal was ich machen kann. <lacht> Bäm! Ja. ich kann auch normal schießen, aber das ist lame. Wer macht denn das bitte? Das einzige worauf ich aufpassen muss, sind Projektile. Ja, da kommt Post, let's go. Ich umarme Armin tot. Guck dir das an, guck dir das an. Tot. Jetzt der nächste. Ja, das war's. Boah. Was, das, das kostet Herz? Das ist interessant. Also ich nehme mal Goathead, ne? Wenn du meinst. Er nimmt dein Opfer an. Man kann jetzt hier nach links gehen zu den neuen Gebieten, aber wir haben nur äh, den Plan. Ähm, ja. Stimmt, was ist, machen wir ist, überhaupt? Stimmt, warum wollen wir jetzt... Jetzt blut ich sowieso nicht mehr. Ähm, entweder wir machen eine Mama... ...oder wir machen... Beast Scheiße, ich weiß es nicht. Was machen wir? Wohin? Wohin? Ihr müsst jetzt abstimmen, gehen. Leute, im Chat! Ich, ich stream nicht, zwar nicht, aber wenn ich streamen würde... So, ich ist so, sagen. bis zur nächsten Folge, wir ne? <lacht> <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Folge, wenn wir uns in haben, wo wir lang gehen werden. Wir haben so ein bisschen wir? wir können ja eigentlich hier lang gehen. Hm, hm, ich bin bestimmt kein behindertes Kind. Gedrogen! Oh, die Musik gefällt mir jedes Wir mal machen so die geil. Mama! Mami-Ending und nicht das True-Ending. Ach oh, komm und Arme einfach. Zack, zack. Scheiße. Der David hier geht davon nicht vor. Das ist interessant. Äh, erst guckt nur bei den nur bei den richtigen Herzen, das daneben ist ein blutiges Herz. Ah, okay. Guck mal, sich baue das also heißt, wenn ich nicht schnell irgendeine Heilung sammle, dann werde äh, ich von normalen Sch Herzen getroffen und dann habe ich dann Okay, dann aktiviere ich einfach das, ja, gut, Ich habe keine Angst, wenn wir zu geistern werden. <lacht> ja. Ja. Macht Spaß, oder? Ich... Voll in der Action. Drin. Ja, ich weiß. Achtung. Du hast dich treffen lassen, nicht ich. Ich will Super Bandage, ich will das haben, ich will das haben. Dann ja, nimm Super Bandage. Yeah. Plus zwei Herzen. Guck mal, jetzt bin ich wieder hübsch. Ja, toll. Ich bin <lacht> jetzt weg. Scheiße, die, ich blut sie euch weg, schnell. Ich will sie nicht wegbluten. Oh, dieser kleine Biest, ich hasse den kleinen Geist. Mein Tod? Wow. Mein Tod. Okay, let's go. Ja, das muss sein kleiner Blubberer <lacht> kleiner Blubberer <lacht> oh, der Vorteil der ist der Spawn Minions das ist sehr gut ich. ja ich brauche schnell Heilung oh nein. du hast im Notfall noch dein Herz ah. du hast Schwein gehabt oh mein Gott hast gesehen wie knapp das war mir fehlt mir eine Pupille. Du willst so haben die Leiche? Ja. Nein, Leben. Rein da! der ist ja ein Mist. Der ist Würfel. Wen soll ich nehmen? Ich habe ja sowieso schon Blut hinter mir, deshalb brauche ich das gar nicht. Soll ich Spectral Tiers nehmen? Ich weiß nicht, was meinst du? suchst ja aus. Für mich ist das nichts. Spektrale Tränen? Wie aussehen? Was ist das denn, Randomly increases 4 Stats, randomly decreases 2 Stats. Einige Werte hoch, eine Werte runter. Ja, ich habe ein Herz dafür gegeben, dass ich ein Herz bekomme. Nice. Und dafür Damage verkackt. Verdammt. <lacht> Der arme Damage. Ja. Au. Oh. Ich will dich doch nur umarmen mit meines Todes. Meine Todesumarmung. Du darfst nicht umarmt werden. Jetzt <lacht> muss ich ja, aufpassen, ich weil hab so. ich habe keine bonus herzen mehr. Ich muss jetzt irgendwen. Ja. Nee, ich spannend. Tempo machen. Dann mach du mal Tempo. Tempo! Tempo! Oh! Was? Die geben keine Herzen? Ja, je. Äh. Ja, das so, ist that Scam. That das kann ich Scam! Von Bomben. Ja, die haben mich geteilt aus. Ich sterbe. Meine Umarmungen reichen nicht aus. Ich sterbe. Ich Warum du, warum lässt du mich alleine? Ich wollte die doch nur umarmen. Warum? Kriegst du das schon hin? Ich glaub an dich. Nein. Nicht schon wieder. Hast so, es eben? gibt so einen komischen Bug bei Isaac. Mit denen können wir nicht zusammenspielen, wenn einer stirbt, weil dann jedes Mal, wenn mein Raum klärt, das Game crashes aus irgendeinem Grund. Ich spiel alleine. Leider. Aber er hat noch die Wiki <lacht> dabei. Die Wiki. Du bist die Wiki. Let's go. Au. Au. Au. Nicht sterben ist der erste wichtige Hinweis. Ah, okay. Danke, Tomate. Prost, Tomate. Der zweite ist immer gut Ich kann die einfach kaputt latschen. Lass es gesehen. Ja. Das ist... Das will ich irgendwie... Ich liebe Tainted Maggie. Äh, nichts. Du, du, du. Du, du, du. Nichts interessant. Guck dir das an, guck dir das an, es explodiert alles in Herzen. Ist das nicht süß? Ja voll süß. Ich bringe Leute mit Umarmungen um, voll süß. Hä, ja, klar. Stell dir vor, du bist dazu verdammt äh, nie wieder Leute zu umarmen, weil wenn du Leute umarmst, dann bringst du sie damit um. Du könntest einfach bei der Polizei mitarbeiten. Irgendwo ist ein Raub? Ja, dann geh einfach dorthin umarmen den und dann das <lacht> Als Foltermeister! <lacht> Was macht ein Herzschaden hier? Oh, wenn, hey! du, wenn du den Typen berührst. Etwas ein Troll! Der hat mich voll getrollt! Okay, nochmal vorne, ja. let's go! <lacht> XL-Ebene, Achtung! Jetzt kann, oh. hast du schon David die weg. Nice! Boah, zumindest verringert die Chance. Scheiße, wovon du redest? Hä? Ja, was? <lacht> ich hab ärger. Wir kommen in den ersten Run natürlich des Tages. <lacht> ja, das ist der erste Run, den wir heute spielen. Ich hoffe heute läuft's gut. Oh mein Gott! Ich will euch am Arm! Wisst ihr was? Fuck it! Ich weiß, es hat funktioniert. Ich hätte gerne noch den. Go Warum nicht? Hier <lacht> So ein kleiner Barth-Hut. <lacht> Super. Kleiner Horn! Komm her, kleiner Horn! Das ist der Schnellhorn, der spuckt nur Bomben Und das ist Du bist fast tot. Nö, er ist tot. Ich dachte ja auch nur, dass du fast tot bist. Na dann? Willst du nicht dein leckeres Herz verwenden? Äh... Mäßigkeit? Was macht... Was macht denn Mäßigkeit? Ähm. Die Welt! <lacht> Mäßigkeit beschwört die Blutspendenautomat. Ah, glaube ich, ja. Seit ich Jojo angefangen habe zu gucken, sind das für mich keine weißt du, Ich, ich finde es schön, das Spiel ist auf Deutsch, aber die äh, der Ding, was die anzeigt, was die Karten macht Soll ich Joker einsetzen? Eck, Äh, würde sich halt lohnen theoretisch. Da kannst du ja eh im ersten nichts machen. Wow, was ist das bitte für ein Raum? Ich habe so einen Raum noch nie gesehen mit 5 Truhen. Ich schon. Ich habe dich sogar den Raum sogar mit drei Truhen gesehen. Pandora's Box. Soll ich's mitnehmen? Ja. Alter, guck mal wie viel Info das hat. Okay. Ja, Büchse weil der es, Pandora. Weil es irgendetwas zufälliges macht. du kannst ähm, es auch gleich aktivieren. Ja. Danke. In der EFA zwei Seenherzen Das macht ja. immer was zufälliges. Aber es ist meistens... Und noch ein Joker, du. den behalte ich. Die, die ist ziemlich... Ja, also ich du bist, du ich stinkst. Bist. Die Musik ist an sich immer gut, nur ist ein Problem, was ich meistens eher hab, ja nimm... Das Relikt, Seelengenerator, geil. Ist das ich... What the fuck das? Ist das? Was bist du? Das ist ist sind viel... Nee, das finde ich doch. Ja, geiler Raum. voll schwierig. Boah, anstrengend. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich das überlebt hab. Hä? Ganz los, ganz los. Ein, ab geht's, töten. Min Min? Oh nein, In nein, das ist der... Nein, ich hasse ihn so sehr. Omarmogen! Wie hat das funktioniert? Der hatte ganz viel Minions. Okay, okay, okay. Wow, wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Au, oh, wo, wo kommt der? Hey, wo kommt der denn jetzt her? Ja? Hab ich ihn? Anscheinend. Ja, es sind damage Mit. and heal. So, weißt du was? Easy. Joker? Was ja? Soll ja, soll ich? Kannst du machen? Das Buch Bilial. Also das macht Raumdamage, oder? Nein, das macht dich für einen Raum stärker. Ah. Und oh, es ist ja. Schlacke. Halt... <lacht> Schlacke. Schlacke. <zu> <lacht> Schlacke ja. Schlacke. Schlacke. Oh. Au. Wie siehst du, machst du jetzt mehr Schaden? Oh. oh. Bastard. Geil, sieh in Generator. Ey, wird's kuscheln oder was? fragt man gefälligst nach und rempelt man einen nicht an. Ja, oh. jetzt hast du aber ein Problem. <lacht> <lacht> da geh ich jetzt rein. Das, das ist eigentlich gut, das kannst du nachher verwenden, äh, wenn du äh, Dings, wenn du äh, dich in den Geist verwandst, kannst du die Truhe noch unterwegs mitnehmen. Ja, stimmt. Guck oh, mal, Schlüssel. Yes! Das, das vergisst man nämlich ganz gerne, wenn man vorhin vor nicht fliegen kann. Oh. Dass du als Geist ja. halt äh, irgendwo hinfliegen kannst. Nein, Data Miner ist kacke, oder? Rechts, rechts, ja. rechts. Schande! Manchmal was, Maske, Maske. Das blockt halt manchmal Damage. Ach, für ja. mich ist das geil! Ja? Für meinen Charakter, ja! Ich da, das, und unter anderem. Nimm es. Nimm Mann. es. Nimm es. Ich hab zuletzt erst den Erfolg bekommen, die dreimal zu sprengen. <lacht> weißt du, schon fünfmal begegnet? Nein! Nicht Wackelwurm, ich will Du Stiper. Fuck. Ich hab die warum? falsche... Ich hab die falsche Taste gedrückt, ich schwöre! Ich hab die falsche Taste gedrückt, warum scheißt er mich Boah. an? Der scheißt dich nicht an, das war nur eine ah. scheiß Das ist ein Problem. Warum habe ich ein Problem? Ich habe kein Problem. Das ist ein Problem. Nein, ich habe kein Problem. Mir geht's super, mir Problem geht's prellig. Ich habe kein Problem im noch, Leben. Mein Leben ist super. Du hast ein leckeres Herz. Denk dran. Oh, war das lecker. Aber jetzt... Oh mein Gott. Ich werde das nicht schaffen. Du hast einen Schaden ungeblockt. Du solltest vielleicht nicht in der Furzwolke stehen ich, bleiben. Wo soll ich stehen bleiben? bleiben? Nicht in der Furzwolke. Weil die explodiert mit. Aua. Oh, er ist draußen. Er ist draußen. Das ist besser. Ja, wie man es nimmt. Der das dash er mich nicht mehr voll. Das stimmt. Das ist besser für mich. Oh, ich habe meinen Damage oh, abgeblockt. Oh, oh, du hast so viel Damage schon abgeblockt. Wie lebe äh, ich noch? Äh, oh. oh, das. <lacht> Liebes Tagebuch, ich heute bin ich gestorben. Ich wurde diesem Ding, ich, ich wurde diesem Ding getötet in einer Was Kanal Was Kanal Kana <lacht> Kanalisation. Das kannst super du super noch nicht lesen, das sieht aus wie ein U. Uh. Oh. Hässlich! Ich überlasse alles, was ich besitze meiner Katze Gappi. Cooles Zeug! Auf Wiedersehen, grausame Welt. Xoxo, Xo, Xo, Maggie. Ja, komm mal rüber hier. Was ist das für ein scheiß Raum? Einfach abgesperrt alles. Ja, weil die Spinnen einfach rüberklettern können. Ich mach jetzt mal rechts den Spinnenproduzenten platt. Den Produzenten? Der das Produzent wird mir nicht gebrauchen Der Spinnenproduzent. Hallo, ich kann Okay. Powerpill! Wacka, wacka, wacka, wacka, Wow. Mama's pillenflaschen sammler pu Die ah. könnten platt von mir sein, die Pillen. Befallen! <lacht> Statt Infekt <Wow>. Befallen! <lacht> Links oder rechts könnte er geil im sein. Wenn der jetzt hier nicht ist, ne? Ach, geht doch. Pillen! Das wird nicht. Das gut ist ein Pillenrun! Nein! Schusstempo hoch. Äh, Schusstempo ist das Nutzen. Kannste du. Du zaubern? Oh Gott! <lacht> Junge! Och nein! Herzlichen Glückwunsch, wir haben das schlechteste, die schlechteste Pille schon mal weg. Och ma! Ich hasse Are You a Wizard! Stecknadel! De <lacht> ja. <der Schilder> <lacht> PIN, weil da PIN heißt. <lacht> ja, aber das, ist, das ist, <lacht> aber das soll nicht Stecknadel heißen. <lacht> Google Translate passt, packt das schon. Stecknadel. <lacht> Die übersetzen wir jetzt den und den? Ja, genau. Oh, ja, ich, will ich, bin ich will das weg, du willst das weg. Ja, ja. Komm, Stecknadel ist so ein einfacher Boss. Ja, ja, wenn man Schaden kriegt, so ist was, ist was schief gelaufen bei der Boot. Wie bitte? Ich finde es dass es einfach einen Raum gibt, wo es drei Stecknadeln gibt. Nicht drei Stecknadel. Kannst du mal am stehen bleiben? Geht doch. Ich will schon mal machen, Baby. Stem ist geil. TP hoch. Ich glaube, TP ist Leben. Fuck, nice. ich verwechsel es jedes Mal! Ach, Airspace, dun, dun. Ach, das ist so schlimm, das lädt dich sowieso schon schnell auf. Steven! Ich will Steven. Ja, aber der Begleiter. Steven! Kleiner Steffen, Psychofreund. Der andere Steven ist besser. Das ist mir doch egal. Geh da ja, mal Kleinen. Damage ab, Alter. Das ist ein guter Damage der ist trotzdem gut, ja. Das, das hast ich. du nicht mehr lange. <lacht> mal gucken, wie lange ich überlebe. Schnell! Schnell! Nächste Ebene! Schnell! Oh, der dauert mega lang, der Boss. Das werde ich nicht... Ah, Leute, guck mal, das Herz bleibt bei mir kleben. Es verblutet zumindest. Das ist gut. Ich wir mal kurz drüber reden, dass ich ihm so viel Damage schon gemacht habe und mein Herz ist weg. <lacht> guck mal! Guck mal! Ja, guck mal! Guck mal. Schwa huh. Schwanzvergleich! Oh, scheiße. Die Dead Boy und das Pentagramm ist meins! Damage Ab ist immer schön. Was war alles auf dieser Ebene? <lacht> Jo. Ja. Jetzt sind wir wieder in... Schlacke! <lacht> Schlacke, ich weiß nicht wie viele Leben ich habe. das ist sehr schlecht. Ich würde das euch nehmen. Großes Geschäft, oh oh. Oh, das ist geil! Damit scheiß ich manchmal und dann kommen da so Bomben raus, oder? Genau! Oh, ich hasse, ich hasse ja. das, ich hasse das! Großes Geschäft! Diese Übersetzer! Ja, ist es auch. Die haben auf jeden Fall ein großes Geschäft gemacht. SPACE! Ja. Weißt du, warum ich was verwirrt? Weil mein Item unten rechts ist. Also ich ja doppelten Platz habe. Ja, weiß Deshalb verwirrt die. mich das. Ja. Weil es eigentlich immer oben links ist. Oh, Dreamcatcher ist geil. Komm, ich scheiß mal äh, kurz. Äh, ich, muss, ich, muss, ich muss mal, ich muss mal scheißen. Ne, guck dich hin! Ich muss... Oh! Ach, mal noch ne. Koloss so irgendwas. Scheiße, oh. Alter. Scheiße. Ey, woher hat er deine Bomben? <lacht> er hat auch äh, Big was. <lacht> Aber es bringt, glaube ich, bei diesem Boss überhaupt nichts. Ey! Oh, oh, es bringt was. Du kannst den... Ich mache keinen Damage. Jetzt mach ich einen Damage. Kannst du kannst in 14 gleich entkommen. Ne, äh, ja, oh zeig mir deinen Hintern. Ah! Wie denn? Nehme, nehme, nehme, nehme, nehmen, nehmen, nehmen, nehmen, nehmen. Kerstenkorn. Der wird hier rein! Sie <lacht> haben vier Herzen, danach haben sie nur ein Herz. Und du hättest die hälfte nicht direkt nehmen sollen. Wir reden nicht drüber. Soll ich's nehmen? Umarmung werden um einiges kritischer Dann lass ich's Aber wieder. du hättest ein Guppi-Item. Und neun Lee. Es tut mir leid, Guppi, ich liebe dich, aber ich kann das nicht riskieren. Ich, ich denke, an, dass Mine. noch in den Spiegel muss. Oh. Da ist die Flamme. Ja. Da kannst du schon mal nehmen. Ich muss gucken, wie... Nein, ich muss das mal gucken. Nein. Ich muss erst mal gucken. Nein! Alter, das ist mega nee, weit ist weg. Ah, nee, ist der ja nee. direkt hier dann? Ich muss nur einen Raum machen. Ich will nicht mehr leben. Ich bin jetzt ein Geist! Cool! Spectral, ist Aber kein Holy Shield. Oh fuck. Ab in ja. die Parallelwelt. Und es müsste direkt hier sein, oder? Oh scheiße! Oh scheiße! Oh so Ähm... Um. Ich hab Angst! Keine Angst, Mike! Du schaffst das! Ich kann durch Wände schießen, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott... R ja, einfach rein! Ja! Also ja! Messerteil 1! Messerteil. Und okay. Und jetzt zu den Minen. Meine Spitzhacke ist bereit! <lacht> So bringen wir mal ein paar Diamanten mit! Umarmung umarmung umarmung, umarmung! umarmung, umarmung, umarmung, umarmung. Oh mein Gott, ich sterbe, scheiße! Das war keine gute Idee! LOL! Siehst du! LOL! Oh die schießen mich äh, ab. ich will die, die schießen... Feuer ausmachen. Ja, ja, die schießen mich ja wahrscheinlich ab. Oh mein Gott. No, oh aber geht die Scheiße! Oh mein Gott! Die Scheiße wird dich irgendwann umbringen! Ja, aber. Ja, mit deinem Snack! Mit deinem ah, Snack! Oh, lecker raus! Lecker vergammeltes muss scheißen! Tos. Ich muss mal. Ich meine. Was mein, haben sie heute wieder gegessen? Ich meine. Ich, ich, mein, ich brauche keine Bomben mehr. Ich habe Bomben in meiner Hose. Viel Spaß. Und was, was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Bombe? Was das bist du? Bombe. Was bist du? Hi. Hast du doch gesehen? Ich hatte eine ganz kleine Bombe. Der hat Bomben in deiner Hose, Alter. Genau wie ich. Seine sind gigantisch. Was hast du denn gegessen? Spinnen. Ähm... Oh mein oh. Gott! Die Bombe war gut gesetzt. Danke. Oh. Uh. Uh. Okay. No Damage! Easy! Äh, äh, das Spiel ist einfach zu, zu, zu einfach für mich. Ich soll jetzt mal Dark Souls lieber spielen. Das Spiel ist besser. Das ist zu einfach. <lacht> dafür <lacht> oder oder sag ich links was meinst du das ist fies. was sagst du ah, links bringt halt immer ein herz das problem ist du bootest das herz einfach wieder weg soll ich das nehmen ah, würde ich fast sagen da kannst du lieber die pillen nehmen ja das ist ein gutes item gegen Oh, der hat wirklich übersetzt. Ich dachte da heißt jetzt Panzer oder so. Shell, Panzer. Oh, ich hab die Scheiße nicht gesehen. Ich hab die Scheiße nicht gesehen, Mann! Du musst ihn erstmal freisprengen. BAM! Du musst ihn erstmal freisprengen! Ich kenn den Boss nicht! Du musst ihn erstmal freisprengen! LOL! <lacht> LOL! Das ist Aber das du, hast ihn, du hast ihn so gut getroffen eben mit der Bombe! Als ob das ich getroffen hat! Das war bei selber! Ey, da brauchst du ja mega einfach. Da brauchst du ja mega einfach. Ja, wem eben perfekt getroffen hast. The Fool. Der, der Narr. Narr. Tod. Der Gehengte. Der gehängte. Der Tour. Der, Tur. der, Tur. der Tur. Ja. Herz 2. Äh. Guck mal, das ist der Schalter. Wo oh, ist der Schalter? Gut? Ich weiß es nicht. Wir sollten uns herausfinden. Oh, ich will die trocken. Es geht noch. Nicht. Kannst du noch. Du Bartet! Erwachs! Ich hab einen Bart, obwohl ich ne Frau bin. Let's go. Also mein Kind, da du jetzt alt genug bist... Jo! Ich Schwanz! Endlich ein Schwanz! <lacht> ja, mit dem Bart passt das ziemlich gut! Schön, mit, dass mit er wachsen wird. Jetzt das ist es endlich gelehrt. So, der zweite, einer fehlt noch und der Goldraum ist direkt hier. Perfekt! Und Läuft alles hier. nach Plan! Was stinkt denn hier auf einmal so? <lacht> das bin ich, sorry, ich hab ein bisschen geschissen. Äh, ich, will ah, das, ich will das Auge, oder? Ah, das Control-Tiers. Rechts ist Risiko, links ist Safe. Das ist ziemlich gut für mich. Ja. Nehm ich mit, Sage ich nichts zu. Oh! Oh! oh, oh. oh. Die Aktivist Entwickler! Auf. Das ist ein Minibus. Ich hab Hunger, gebt mir euer Fleisch und Left Hand, Um zum Boss zu teleportieren. Geh zum Shop! Geh zum Shop! Danach! Nein! Oh. In Fest... Äh, Befallen! Oh, Powerpill. Ich hab Powerpill! Ja, du hast Powerpill <lacht> für sich. Ich will Powerpill haben. Jetzt Shop! Warte, ich hole mir noch die Münze. Geld Shop! Ich hol mir die Münze! Kein Geld, kein okay. Schopp! Ich bin doch schon drin, verdammt! Oh, das ist ja eine Scheiße, wo bist oh, du denn? Oh, da das ist ja eine Scheiße drin. Warum bin ich denn. Hä? Hier? Nach der Analyse würde ich sagen höchstwahrscheinlich ja. Cool. Krass, ne? Deshalb bist du hier, weil ich das nicht selber habe. Was ist drin. das denn für ein Mistvieh? Was Süß. ist das? Was ist das an seinem Kopf? Komm, wir lösen ihn. Wir lösen ihn. Falls es auch mal <lacht> Äh, ja. Oh, wow. Großer Gideon, aka Greed Mode Bosskampf. Denn wir machen jetzt sechs Wellen von Gegnern. Die Bombe explodiert. Sehr geil. Achtung. Oh mein Gott, warum, warum spuckst du mich an? Ich hab dir nichts getan. Arschloch. Oh. Ah, nom! Hey guck mal mit der Powerpill ändert sich doch rein gar nichts. Im Vergleich zu was nur Mergi, Tainted Maggie sonst immer macht <lacht> kannst du mit aus. in deine Scheiße. <lacht> Tainted kann das aufessen Nom! Ah, Oh, ich hab meinen Deal verkackt Jetzt fallen wir alle rum Ja, ey, du bist echt kacke Was soll das? Nein, bin ich nicht ähm. ah. Komm ich erzen mehr Weil sie explodieren in dir. So, ja, okay. Mir noch egal, ob sie in mir oder außer mir explodieren. Mir doch Scheiß, egal, Mann. Lass mich durch, Mann! Ich muss den Typen in die Fresse hauen. Ah! Aber ich will selber einfach nicht auf die Fresse bekommen. Ich möchte nur verteilen. Oh, geschafft. Pillbox, Pillbox, Pillbox hier! Pillbox. Volle Gesundheit. Das ist gut, äh, geh, um geh, mach schon mal die Tür oben links hoch. auf. Mach die Tür oben links schon mal auf. AH! Alter, das bringt 4, hast gesehen wie viel das weggemacht hat. Ja, ja, aber bevor du das dich, dich verblutet hast, kannst du dir über die Herzen dafür nehmen, dass die Tür schon mal auf ist. Ich könnte noch einen Raum machen, um mein Q aufzuladen, äh mein, mein mein Space. <lacht> Schon wieder verwechselt. Fuck. Schon wieder Hosen geschissen. Pow! Er soll nicht die Tür. Ja, wow. Ja, siehst du, der Weg ist erstmal sowieso lang, als wenn das wirst so locker verblutet. Nein. Nein. Oh nein. Oh, oh, nein. Yeah. oh nein. Ich habe nur zwei Herzen. Alles für Caros Messer. Oh nein, da kommt sie schon. Sie will mich essen. Oh mein Gott. Eisig. <lacht> ah, lass mich in Ruhe, Mama. Oh. Okay. Um, um, um, um, um. Ah. ah. Wie einfach. Hä, hey, warum ist das so einfach? Ja, Letzte ja, Mal ja, sie war sie das voll super. schwierig. Sie ist als Übung. Oh. So weicht man aus. Oh. Ja! Ja, du ja, easy! Ja. Hä? Wo hatte ich denn meine Probleme? Hä? Easy, jetzt haben wir das Messer. Easy. Du hast sehr gute Items, du kannst dir Herzen holen, du kannst dir temporäre Unverwundbarkeit geben. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Nachdenken, Mike, nachdenken! Also es sieht nur nach folgender Analyse sehr oh ziemlich stabil God. aus. Gehena, flugzeuge. Oh, Links oder rechts? <lacht> oh Robo Baby, Freunde bis zum. <lacht> oh, das sind die oder? Ich hasse äh, Die mag ich manchmal nicht, weil die einfach so komisch sich bewegen. Dass ja, die die ja, die bewegen sich kommen. so Scheiße. Nein, die bewegen sich genau mit ein. Das finde ich nervig. Eben, Scheiße! Stirb! Oh, Stirb! Äh. Wen meint sie jetzt? Den, den, den, oder den? Egal, rein da! Umarmen! Oh, Umarmen, oh, Nehmen! <lacht> das ist nämlich meistens irgendein GAPI-Item. Ein GAPI-Item fehlt noch! Äh, äh. Schieß mal nicht! Äh, Schieß mal! Ja, ja, ja, ja. Ah. Ich finde die, find die Fischer lustig, vor allem wenn man noch gar keine Ahnung hat, was sie machen. <lacht> da finde ich sie eigentlich am besten. Oh, Easy. Danke. Ab, ah, Boss, let's go. Mach den Boss, du, hast, du wirst. Die Visage, ist. ist das schwer? Oh, oh, der ist nervig. Oh nein, nicht nervig. Oh mein Gott. Herz. Er ist nervig. Das Herz, ne? Das ist diese Maske. Diese da als Boss. Hä? lol, oh mein Gott, voll cool, aber Hilfe. Komm, die Scheiße, erreicht ihn. Ja, der das ist an sich richtig geil, aber das ist ultra nervig. Der ist auch richtig gut animiert für Isaac-Verhältnisse. Ja, ja, also der ist wirklich wunderschön, der ist einfach wunderschön. Beautiful enemy. Was macht er da für elektronische Scheiße? Oh mein Gott. denk daran, du kannst ihm noch temporäre Unverwundbarkeit geben. Ah. Oh Mama, oh Mama, nicht, oh komm, Liebe, dein Herz braucht Liebe! Liebe! Hä? Der will Ja, Der Kopf bleibt der! Hatte da, guck mal, hinter ihm, das sind alle seine Isaacs, die er alle umgebracht hat in seinem letzten Ding! Oh, das nehmen. sind deine Geschwister, herzlichen Glückwunsch! <lacht> sind Höhl! Das ist gut! Devil die, Devil die, Devil die, Devil die, äh, ja, ja, stimmt! Soll ich es riskieren, hast, eins zu du nehmen? Du hast genügend Herz! Oh, gut! Du hast ja. genügend Herz! YOLO! Ich hasse mein Leben Du hast genügend Herzen Soll ich? Soll ich? Ja! Tu es! Süßes Leiden! Okay, ja, das ist, das ist in Ordnung Ja, aber jetzt habe ich nur noch vier Herzen Das ist so wie am ja, Anfang des Spiels Für Gimpi hat sich gelohnt Herz Nee, nee, nee das Ja ist doch, danach erzählen. werde es nicht mehr überleben Hier werde ich sterben ALTER! Spoiler nicht! <lacht> Sorry! Spoiler! <lacht> Sorry! Hey! Auf zu spucken, Alter! Spuck jemand anderes mal, an, aber nicht mich! Wecker. Ist das Ruhe? Wo? Rechts. Oh. Ach komm, scheiß auf Warten. Du hast Ähm. Hm. Ich brauch keinen Joker benutzen, das ist doch cool. Dafür, das kostet halt zwei Herzen. Lohnt sich nicht, oder? Ich würde bei diesem David hier nichts nehmen. Oder noch nicht. Ja. <lacht> Ich ich, ich ich hasse diese Lampen, ne? Die sehen so harmlos aus, aber die sind nerviger als man denkt. Oh, die Lampen gehen. Uh. Die Lampen sind in Ordnung. Ähm. Um. Ähm. HÄ? Wo? HÄ? <lacht> ähm, ähm, das ist geil. Aber es ist gut für meinen Charakter. Äh, äh, ja, kann man machen. Hämolakry, ich sehe rot. Oh mein Gott, ich sehe wirklich rot. Ich mag das Item aber, ich mag das. Damit kann man arbeiten. Ich hab Damit kann man arbeiten, da kann ich nur richtig. <lacht> ja, wie gesagt, damit kann man arbeiten. Habe ich Mess recht, kleines genannt? Messer, Messer, Messer MVP. Du hast meinen viel getötet. Es läuft Mann. aber gut. schau ab. Ja, es läuft eigentlich sehr gut. Das ist so ein richtiger Mittelfinger vom Spiel, wenn du Greet im Shop hast. Nimm mein Geld. Nimm es. Nimm es. Beeil dich, ich sprute. Am Daniel. Du bist ein Vollidiot. Ein verblödeter Vollidiot. Weißt du das? Wow. Guck mal hier. Er hat dir sein Herz geschenkt. Augensack! Eisig! Äh. Isaac! Blah. Eins, zwei, drei! Aua! Und der dritte nochmal mit extra Käse. <lacht> mit, mit extra Käse. Ah, Aua! Ich liebe Boss, der ist so. einfach! Einfach sagst du? Ja! Ja, also man kann ihn easy ausweichen. Der ist kaum unterschiedlich. Ja! Also ich mag Umarmungen. Ey, du hast sie Besiegt! Easy! Du stirbst sie. Warte, was, Pass auf, pass auf! Ja, ja, nimmst du noch das Polaroid oder das Negativ mit? Das Würde ich sagen, weil du hast das Buch halt. Es geht schon direkt los? Ja! Heilen! Du bekämpfst sofort Mutter, Mutters Herz? Ich dachte, ich komm erst mal in die Ebene! Scheiße! Nein! Ich Nein. Hab Nein! Isaac zu lange gespielt! Du, mu du musst erstmal Mutter töten! Ach übrigens, das Herz ist vielleicht ein bisschen stärker, wie das andere. Ja, das Herz ist immer noch... Ich, ich persönlich finde immer noch das du Herz hast, einfacher, du du das, als, als den Fuß von der Mutter. Denkt du hast noch das Buch. Ja, ich benutze es aber erst, wenn ich es brauche. Und siehst du ja, dass es gerade ich brauche. du. Nicht brauch. Siehste, das ist das perfekte Ausweichstraining hier für dich. Oh Erstmal die schwierigste Variante nehmen. Boah, mein Gott! Einfach umarmen. Du hast sie umgebracht. Ich hab sie umarmt, hallo, ich liebe sie. Rein. Tiefer in die Leiche rein. Ab in. In. in die Leiche. In Leichnam. Eins. Erstmal in den Thronraum. <lacht> Warum ist in ihrer Leiche ein da <lacht> Hinterfrag es nicht. <lacht> Sonst wird seltsamer. Äh, okay. Ja. Wow. Kann man machen. <lacht> Kann man machen. Finde ich cool. Ja, finde ich cool. Hat sich gelohnt. Willst du wissen, was ich mache? <lacht> Soll ich... Oh mein Gott. Flight und Spectral Tiers. Soll ich es nehmen? Für Flugfähigkeiten und Spectral Das wäre halt unglaublich geil. Das Problem ist, du würdest halt zwei Herzen opfern. Nein, oder? Das ist ein Spie riskantes Spiel. Ja, aber ich bin schlecht. Willst du riskieren oder nicht? I'm sorry, Bro. Das traue ich mich nicht. Ich traue mich aber euch zu umarmen, so ihr Süßen. Ich fresse euch lebendig auf. Denk dann, du kriegst jetzt immer ein Herzschaden. Und kriegt nur ein halbes Herz dazu. Oh. Egal! Okay. Oh, hey! Ja, hey wo der soll der, der Scheiß? Ist, der ist auch lustig. Der ist einfach ich. Der war einfach gar nicht. Komm zu nicht. mir! Komm zu mir! Hi Jungs, was geht? Aber irgendwie wirkt mir die Ebene gar nicht mal so schwer im Vergleich zu was wir vorhin das schon ist, alles durchgemacht haben. Es geht. Ich glaube ab diesem Zeitpunkt ist so eine Ebene nicht mehr so schwer. Genau, äh, was mich nur bei dieser Ebene immer wieder nervt, ich vergesse immer irgendwo eine Made. Oh. Weil die so winzig sind. Ja! Und ich suche dann wie ein Beschulter. Ne, ich ich suche wie ein danach eine Made. Let's go! Einfach explodiert! Ey, aber mit, euch ich ja, mit euch will ich keinen Kaffee und Kuchen trinken! Piss der euch? Das, das sind die magischen Föten. Bist nicht! Hörst du mir das, nicht zu, Mann! Oh, der will unbedingt mit mir umarmen, aber ich will nicht. Das, ich hasse ihn ich liebe ihn nicht. Das, das, ist halt ein Fötus. Das ist für mich der Sohn, den ich niemals haben wollte. Nee. Traum! Nee. Nimm mein Geld, nimm alles, nimm alles! Nimm es! Trollbombe, bombe Troll bombe Nimm es! Es gibt doch endlich, ach Junge! Endlich! Ja. Bringt mit zwei ist nichts mehr, aber ja, danke. Glücksfote. Ganzen Fuß mitgenommen. Glücksfote. Ja, <lacht> yeah, nehme ich mit. Mit so, mit so einem mit so mit so einem Halsband kann ich um mich Hätten rum die so eine so Hätten die zumindest eine Hasenfote machen können. <lacht> ja. Nehmen, nehmen nehmen, <lacht> nehmen, nehmen, nehmen, nehmen. Soll ich direkt zum Boss oder gibt's noch einen Goldraum? Es gibt hier keinen Goldraum, du bist in der Leiche, was gleichzeitig so warm ist. Ja, ich weiß ja nicht, sie hat ja auch einen Truhenraum, vielleicht hat sie auch einen Goldraum in sich. Also nicht! Die, die Geißel! Der ist okay. Die der ist nicht einfach, aber auch nicht übertrieben schwer. Wenn du das sagst, also er hat dich jetzt öfters getroffen wie das Herz. Ich hab gedrückt! Ich hab Leertaste gedrückt! <lacht> <lacht> an einem toten, an einem töten ich zitiere Mike, ja, ist ja nicht so schwer. Jetzt haben wir nicht mal mehr die Mutter gesehen, in ihrer Leiche. Vielleicht ein andermal, aber das ist auf jeden Fall Repentance. Sehr interessant was man hier alles sehen kann Ich kenne eigentlich schon alles, aber Trotzdem sehr interessant was man hier alles sehen kann Vielleicht möchte ich irgendwann noch mehr uh, Isaac Stuff Thomas konnte nicht mitspielen, aber vielleicht kann er irgendwann mal wieder mitspielen, keine Ahnung Aber danke, dass du hier wärst und ich, mir geholfen hast Ich bin mal als netter Kommentator dabei, ich kann dir sagen ob du Scheiße sammelst oder äh, was Gutes getan hast Richtig Und ja äh, Ja, ich, ich, ich ciao.